hallo ich möchte euch heute unbedingt ein produkt vorstellen von dem ich absolut begeistert bin es gehört neben dem Bodyweb und den greens zu meinen lieblingsprodukten und zwar bin ich deshalb begeistert weil ich die ähm, ja die wirkung im moment spüre ich nehme sie seit einem monat und äh, ich merke einfach äh, die Ergebnisse. Ich habe die ähm, vor, vor dem Sommer noch genommen. War natürlich begeistert. Hätte nicht gedacht, dass ich solche Resultate bekomme. Habe die aber dann abgesetzt. Warum? Erzähle ich euch gleich. Wobei es sich hier handelt. Ich zeige es euch. Um die Hairskin Nails. Das sind Presslinge. Ähm, voll mit äh, Vitaminen, mit Mineralien, mit ähm, besonderen Stoffen wie ähm, Biotin, Zink, Selen, halt alle Stoff, Inhaltsstoffe, natürliche Inhaltsstoffe, die auf deine Haut einwirken, die äh, deine Nägel ähm, fester werden lassen und ganz besonders ähm, den Haarwachstum beschleunigen. Es gibt ja in diesen Drogerien auch solche ähm, mittel ähm, in tablettenform beispielsweise ähm, und ich muss sagen ich habe da also ich habe da überhaupt keine ähm, wirkung gespürt und deswegen ähm, habe ich eigentlich nicht daran geglaubt ähm, als ich von den hersky nails gelesen habe äh, ich habe sie genommen vor dem sommer die haare wurden länger die nägel wurden fester ähm, die Haut weiß ich jetzt nicht, weil ich habe eigentlich keine Problemhaut. Das Problem war, das muss ich jetzt erstmal erzählen, ich habe ja so von Natur aus äh, kräftige Haare. Genetisch bedingt habe ich einen sehr guten Haarwachstum. Durch die Herzgenäht sind die Haare länger geworden. Ähm, aber nicht nur auf dem Kopf, sondern auch an den Beinen. Und da ich die Tabletten äh, im Sommer genommen habe, ich musste mich jeden Tag rasieren. Also, ähm, vor den ersten war es einfach so, dass ich, ähm, wie jede normale Frau denke ich, ne, alle zwei, drei Tage, äh, ist das normal, oder? Ich weiß es nicht. Also, bei mir war es so, dass ich alle zwei, drei Tage ähm, mich rasieren musste. Und, ähm, ich habe die Hersky zwei Wochen genommen damals und nach zwei Wochen sind die Haare gewachsen. Ich musste mich jeden Tag rasieren und ich, das war mir so lästig, weil ich einfach... Es war Sommer! Wie gesagt, es war mir einfach zu lästig und äh, dann habe ich sie abgesetzt. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, äh, es ist Winter <lacht> und ich habe mir im Sommer auch meine ähm, langen Haare, ich hatte sie wirklich ganz lang gehabt abgeschnitten und und ich möchte sie wieder lang war, äh, lang haben und deswegen habe ich gedacht jetzt im winter kann man sich sehr gut verstecken <lacht> ähm, über winter werde ich diese hersken Nails nehmen und ähm, im sommer habe ich so lange haare <lacht> man kann einfach sagen es ist sozusagen eine winterkur ne? dass man sich auch ähm, äh, für den sommer sozusagen äh, fit macht, vorbereitet oder wie auch immer. Ähm, ich zeige sie euch mal. Bei den Hearskin Nails handelt es sich um Presslinge. Man nimmt zwei Stück am Tag und ich selber nehme sie immer morgens. In einer Dose sind 60 Stück drin. Sie reicht also für einen ganzen Monat. Was die Herskenays noch an Inhaltsstoff haben, ist die Amlerbeere. Wenn ihr in Google Stichwort Amlabeere Wirkung eingebt, könnt ihr genau nachlesen, in welchen Bereichen diese Frucht auch angewendet wird. Und jetzt erzähle ich euch eine andere Geschichte. Und zwar bei meiner Schwester. Sie hatte hier an der Seite ein ähm, Mittendrin, hier einfach mittendrin ein, eine Glatze. Das ist einfach mal so, dass es psychosomatisch, wenn man zu viel im Stress ist, im Prüfungsstress oder was weiß ich, ähm, dass bei manchen Frauen, die ähm, stellenweise die Haare ausfallen. Ich habe ihr gesagt, nimm die Tabletten, probiere sie aus. Ich muss dazu sagen, die ähm, Herzgenäht funktionieren nur, wenn äh, auch noch Wurzeln vorhanden sind. Wenn keine Wurzeln vorhanden sind, dann äh, bringt gar nichts mehr. meiner Schwester hat es funktioniert, bei mir hat es funktioniert, äh, funktioniert immer noch. Und ähm, ja, also meine Empfehlung. <lacht> Wenn ihr noch Fragen habt, dann ähm, stellt sie in den Kommentaren und ich werde sie euch gerne beantworten. Bis dann!